Ich recherchiere gerade wegen diesem Geisterhaus, diesem Haus Fühlingen, was ich mir gerne anschauen würde. Aber da stehen ziemlich heftige Sachen. Also da haben sich ein paar Leute umgebracht, es wurde auch wer hängt und angeblich werden dort schwarze Messen, also so Satansmessen abgehalten, wo, wo Hühner und Kaninchen bei lebendigem Leib die Haut abgezogen worden ist. Also Ziemlich verrückt. <lacht> ja, voll. Aber ja, nice. Schauen wir hin. Bist du grell in meinem Gesicht? Okay, wir sind jetzt hier vor dem im Haus Fühlingen. Da ich ja ein großer Befürworter von neuen Erfahrungen bin und ich noch nie in einem Geisterhaus war, habe ich mir gedacht: hey, ich bin in Köln, hier steht das Haus Fühlingen. Warum schreiben ich mir das nicht mal live an? Ich glaube, ich werde jetzt ein paar Schritte reinwagen und mal eine Gruselerfahrung machen. Holy Na gut Das sind meine ersten Schritte auf das Grundstück Die Tür ist offen, die sollte zu sein Das ist ja freaky jetzt gehen wir noch ins Haus selber rein, wo die ganzen Sachen passiert sind. So, letzter, letzter Abstecher noch auf den Dachboden, wo sich er hängt hat.